Und los geht's. So, heute, was gibt's dann noch wieder? Ah, oh, nicht vergessen, Musik. Ja, Man muss immer eine gute Musik. Ja, es ist Internet, Public Relations, das Wichtigste. Ja, wie auch immer. Und jetzt haben wir einen Satz von Bayes abstrakt. Der Satz von Bayes haben wir schon mal gesehen mit einem konkreten Beispiel. Schauen wir, was der Satz von Bayes überhaupt besagt. Die bedingte Wahrscheinlichkeit eines Erreignisses A unter der Voraussetzung eines Erreignisses ist so viel wie das Produkt der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B unter der Voraussetzung des Ereignisses A mal die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A durch die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B. Puh. Hat jemand das verstanden? Nee. Ja, kann ich auch verstehen, dass das nicht verständlich ist. Auch die Formel bringt in diesem Fall auch nicht vieles. Also bitte, äh, noch eine Sache, wenn etwas nicht verständlich ist und hier ein Video nicht erklärt wird, das bedeutet, es wurde eben erklärt. Also früher, äh, vom Stoff her. Ja? Also bitte, Schau, bitte nachschauen, ja, okay, gut, jetzt schauen wir jetzt das, das ist tatsächlich noch, wurde das ein bisschen nie erklärt, also auch im konkreten Beispiel glaube ich nicht, also schauen wir jetzt, wie man den Satz überhaupt erklären kann und daher brauchen wir ein einfaches Beispiel, das konkrete Beispiel, das wir schon mal gesehen haben, in der Klasse S gibt es 15 Männchen, davon sind 60% blond, in einer anderen Klasse S gibt es 20 Mädchen, davon sind 35% blond. Eine Party der beiden Klassen, wobei alle Mädchen da sind, spricht jemand mit einer Blodine. Wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus der Klasse... In der Klasse W sind 60% der Mädchen blond. 60%, also äh, 9 Blodinen. Klasse S steht da ja auch, äh, sind äh, 35% der 20 Mädchen blond, also 7 Blodinen. Also insgesamt 7 Blodinen. 9 und 7 und insgesamt 15 plus 20, 35 Mädchen. Lass uns jetzt das Ganze in eine Tabelle schreiben. Da ist eine Tabelle. Wow. Und in der Klasse S gibt es 20 Mädchen, 7 davon, also 35 davon, blond, der Rest nicht. In der Klasse W gibt es 15 Mädchen, 9 davon, äh, was war es? Äh, was war es? 16, ja. Äh, blond halt. Und äh, der Rest halt nicht. Insgesamt gibt es hier 16 und 35 Mädchen. Schauen wir jetzt die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. Mit P von S wird die Wahrscheinlichkeit gezeigt, dass ein Mädchen aus S kommt. Ja? Von den ganzen Männchen 35. Wie viel ist wahrscheinlich, das ein Mädchen auf die Klasse S kommt? Also 20 durch 35, das ist 0,5714, also 57,14%. prozent Nicht vergessen, Prozent bedeutet Hundertstel, also das hier ist eine Zahl, Prozent bedeutet keine, ist keine Einheit, ja also Hundertstel, und das ist also genau gleich hier. Mit wahrscheinlich von B, wird hier die Wahrscheinlichkeit zeigt, dass ein Mädchen blond ist. Insgesamt gibt es 35 Blen, äh, Mädchen, davon sind 16 blond, also 16,35, das ist 5, ungefähr 45,71%. Genau, 16,35. Okay, mit P, Wahrscheinlichkeit B vorausgesetzt S, wird die Wahrscheinlichkeit gezeigt, dass ein Mädchen aus der Klasse, äh, dass ein Mädchen blond ist, wenn es aus der Klasse S kommt. Also B vorausgesetzt S. Also aus der Klasse S, also 20 Mädchen, davon sind 7 blond. Das war auch gegeben ja. Das ist 35 Prozent. 27 von 35 Prozent. Mit S von B wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass ein blond aus der Klasse S kommt. Das ist eine andere äh, äh, Wahrscheinlichkeit als der vorherige. Also ähm, hier ist die äh, gefragt, wenn wir eine Blondine haben. Ja? Von allen Blondinen, wie viele kommen aus der Klasse S? Ja? Von allen Blondinen, wie viele kommen aus der Klasse S? 7 von 16. Ja? 7 16, das ist äh, 43,57%. Okay? Gut. Gut. Die gefragte jetzt Wahrscheinlichkeit ist... Äh, was wir hier am Ende so gesehen haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ein Mädchen, äh, ein blondes Mädchen aus der Klasse S kommt. Also das spricht mit einer Blondine, der Tipp da. Oh, ja, ja. Und äh, dann, äh, wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich aus der Klasse S kommt? Ja, wie auch immer. Und wenn jemand mit einer Blondine schon spricht, die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus der Klasse S kommt, schon gesehen, 43,57%. Das kann man sowohl hier in der Tabelle sein, als auch hier haben. Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht die gleiche mit der Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Mädchen, äh, blond oder nicht, aus der Klasse S kommt. Muss klar sein, ja? Insgesamt sind die Mädchen 35, davon sind 20 aus der Klasse S, also 20 35. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen aus der Klasse S kommt. Das ist 57,14%, haben wir schon gese gesehen. Ja? Ähm, die Wahrscheinlichkeit also, dass ein Mädchen aus der Klasse S kommt, unter der Voraussetzung, dass sie blond ist, hängt von drei Sachen also ab. Es hängt von der allgemeinen Wahrscheinlichkeit, dass sie blond ist, von der allgemeinen Wahrscheinlichkeit, dass sie S kommt, und der Häufigkeit, äh, Wahrscheinlichkeit, Blondine in der S-Klasse. S ja? Schreiben wir den Satz für diesen konkreten Fall. Wahrscheinlichkeit, dass sie aus der Klasse S kommt, wenn sie blond ist, das ist was dieses Strich äh, hier, bedeutet. das ist die Voraussetzung und das ist das Ereignis, das wir wollen. Ja? Voraussetzung ist es. blond und wenn sie blond ist, wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus der Klasse S kommt? Jetzt hier, das ist das ist der Satz von Bayes, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie. Äh, äh, blond ist, wenn sie aus der Klasse S kommt, mal die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus der S-Klasse kommt, durch die Wahrscheinlichkeit, dass sie blond ist. Wie kann man jetzt diese, äh, diesen Satz zeigen? Wir müssen ein konkretes, äh, die konkreten Zahlen benutzen, um das wirklich zu zeigen. Okay, Fangen wir mit der gefragten Wahrscheinlichkeit an. Die gefragte Wahrscheinlichkeit, also das ist, wie viel die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus der Klasse S kommt, wenn sie blond ist. Aus der Klasse S, wenn sie blond ist, ja, von den, das ist die Voraussetzungen, dass es äh, blond ist, 16 Mädchen insgesamt blond und von diesen 16 aus der Klasse S sind 7, also 7 Sechstentel ist die fragte Wahrscheinlichkeit. Okay? okay, von den 16 Mädchen, die in der Party sind, sind 7 aus der Klasse S. Zähler und Nenner können wir als Bruch beides durch Einschreiben. Wir können den Zähler mit der Anzahl der Mädchen in der Klasse S erweitern. Okay. Daraus steht ein Doppelbruch. Also schreiben wir jetzt diese Wahrscheinlichkeit, die gefragte Wahrscheinlichkeit, damit wir am Ende diese Formel, die wir hier gesehen haben, bekommen. Das ist die gefragte Wahrscheinlichkeit. Es sollte klar sein, also 7 von 16 Blodinen sind aus der Klasse S, ja. Und schauen wir, was, was wir hier machen können. Also 7 Sechstel ist gleich so viel wie 7 äh, Eintel, sagen wir so, durch 6 ja Und wir erweitern hier jetzt den Bruch oben mit 20. 7 ja? mal 20, 21, also 7 Zwanzigstel mal 20 ist, was hier oben steht. Ja? Der Bruch im Zähler ist die Wahrscheinlichkeit, dieser Bruch hier, 27 jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen blond ist, wenn es aus der Klasse S kommt. Ja? hier sind die Mädchen aus der Klasse S und hier sind die Blondinen davon. Ja, 27 Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen, der aus der Klasse, S, die aus der Klasse das aus der Klasse S kommt, blond ist. 27 Also das mit dieser einfache hier so äh, Änderungen haben wir schon ein Teil äh, äh, der Formel schon drinnen. ja PSB von S, B vorausgesetzt S, haben wir das hier, haben wir schon jetzt hier gezeigt. Das steht hier schon da. Was können wir jetzt noch machen? Oben und unten mal 1,35 multiplizieren. Das machen wir jetzt hier. Ja, wir erweitern den ganzen Bruch mit 1,35. Wir haben schon gesehen, das hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie blond ist, wenn sie aus der Klasse S kommt, das hier. Ja? Das haben wir also dadurch ersetzt. Und jetzt machen wir jetzt hier, das ist was noch bleibt, wenn wir das hier so dadurch ersetzen, ja? das hier dadurch ersetzen, bleibt hier noch 20, also 20 Eintel durch 16 Eintel. Und wir erweitern jetzt mal oben und mal unten. 135 ja? und dadurch bekommen wir hier 20 35 und ja 16 35 was ist dieses 20 durch, äh, 35 Stel? 20 35 das ist die Wahrscheinlichkeit dass von allen Mädchen allen nicht, äh, ein Mädchen aus der Klasse S ist ja? also das hier ist P vorausgesetzt äh, P ohne Voraussetzung die Wahrscheinlichkeit dass ein Mädchen aus der Klasse S kommt, also PS, das hier. Und das hier, 16,35, 16,35 ist die Wahrscheinlichkeit, dass von allen Mädchen eine Glodine ist. Ja? Also PB, haben wir hier so auch gezeigt, 16,35. Also, ersetzen wir auch diese beiden Sachen hier. 20,35, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus der Klasse S kommt. Und 16,35, 16, 35, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, das Mittel aus der Klasse, äh, blond ist. Ja? Also dadurch haben wir also schon gezeigt, äh, was wir zeigen wollten. Ja? Diese Formel hier. Hm? Mit diesem konkreten Beispiel. Also für den allgemeinen Fall benutzt man andere Symbole. Ja? Anstatt S haben wir hier überall A geschrieben, A hier anstatt S. S, A hier anstatt S, A hier anstatt S und überall wo B steht, steht ja immer noch B. Ja. Und da ist der Satz, was hier in dieser Formel steht, ist mit Worten gezeigt, also ja, ist ein bisschen kompliziert, aber wie auch immer, noch einmal, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A und der Vorratssatz von B ist die Wahrscheinlichkeit von B über die Voraussetzung, unter der Voraussetzung von A, mal die Wahrscheinlichkeit von A durch die Wahrscheinlichkeit von B. Okay? Und noch eine Sache. Diese Wahrscheinlichkeit hier, die Wahrscheinlichkeit von B, ist eine Summe von Wahrscheinlichkeiten. Die kann man auch oft als Summe von Wahrscheinlichkeiten, von unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten äh, berechnen. Ja? Okay, gut. Vielen, vielen Dank. Also hier gibt es noch ein Beispiel. Also wer will, kann auch im Buch nachschauen. Danke sehr dann. Reicht für jetzt. Bis zum nächsten Video.